Die größten Herausforderungen für uns bei Story Machine sind, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Also die jungen Leute, die verstehen, worum es bei der Kommunikation im 21. Jahrhundert geht, wo es, wobei es wir natürlich uns konzentrieren auf die Kommunikation auf sozialen Netzwerken. Die jungen Leute, die inhaltlich kreativ sind, die leidenschaftlich sind und die intuitiv in der Lage sind, die Inhalte auf diesen Plattformen so zu konfigurieren, dass sie ihr Publikum auch erreichen. Die EPA ist nach wie vor die wichtigste und zuverlässigste Agentur, die über äh, das Geschehen, was in Deutschland passiert, was wichtig ist, äh, berichtet wie kein anderer. Ähm, das bleibt Grundlage all dessen, äh, wenn wir über Kommunikation reden. Also wenn wir beispielsweise bei Storymaschinen zusammensitzen und überlegen, wie wir die Kommunikationsbotschaften von Kunden, von Partnern befördern, dann schauen wir uns die Nachrichtenlage an. Und an dieser Stelle ist dpa nach wie vor ein zuverlässiger und unverzichtbarer Partner. Die App, auf die ich unter keinen Fall verzichten kann, ist Password. Hinter Password verbirgt sich eine App, wo sehr sicher alle meine Passwörter versteckt sind. Und da man so viele verschiedene Anwendungen hat und ich nicht in der Lage bin, mir das irgendwie auch nur im Ansatz zu merken, wäre ich ohne Password aufgeschmissen. Ich käme in nichts mehr rein. Nicht mehr in mein Online-Banking, nicht mehr in meine Park-App. Ich käme wahrscheinlich nicht mehr zu Instagram und Twitter. Ich wüsste nichts mehr und deswegen kann ich auf Password nicht verzichten.